Hallo, ich bin Markus vom Veganik-Blog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute was Leckeres, nämlich mit Auberginen. Auberginen, ursprünglich aus Asien kommen, bieten sich daher sehr, sehr gut an für asiatische Gerichte. Und deswegen zeige ich euch heute eine ganz leckere auberginen gemüse reispfanne Also, seid gespannt, wirklich sehr, sehr lecker. Und los geht's! So, das ist dann also die aubergine reispfanne So sieht sie aus, wirklich sehr, sehr lecker. Zum Ende noch mal ein bisschen mit Sesam drüber getan, feine Nummer. Und wenn ihr mögt, ihr könnt es auch noch mal ein bisschen mit Salz Pfeffer abschmecken, muss aber aus meiner Sicht gar nicht, weil die Gewürzsoße schon sehr, sehr gut ist. Okay, wenn ihr das Rezept nachmachen möchtet, dann schaut einfach hier unten drunter nach. Da steht alle Zutaten, da steht die Zubereitung schon direkt mit drin. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Informationen braucht oder Rückfragen habt oder sonst irgendwas von mir wissen wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail,